Der Kauf der Ultima Farming Lizenz ist die erste Etappe vor dem Farming des Tokens Ultima. Sie können die Lizenz mit USDT, Cash Balance oder Ultima bezahlen. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie die, die Lizenz gegen USDT ERC20 zu erwerben ist. Um die Ultima Farming Lizenz gegen den Stablecoin USDT ERC20 zu kaufen, öffnen Sie Ihren persönlichen Account auf der Website Ultima Farm. Scrollen Sie die Seite nach unten. Sie sehen alle verfügbaren Pakete von Ultima Farming Lizenzen. Wählen Sie die passende aus und klicken Sie auf Upgrade. Daraufhin öffnet sich das Fenster mit verschiedenen Zahlungsoptionen. Wählen Sie USDT ERC20, akzeptieren Sie die Bedingungen durch ein Vermerk in der Checkbox und klicken Sie dann auf Kaufen. Im geöffneten Fenster CoinPayments werden die Summe in USDT ERC20 und die Adresse der Wallet angezeigt, in die diese Summe zu transferieren ist. Die Wallet-Adresse wird auch als QR-Code erscheinen. Um zu bezahlen, scrollen Sie die Wallet-Adresse aus der Spalte Adresse herauskopieren und die Zahlungsmittel von der Börse, von der Exchange oder aus Ihrer Wallet überweisen. Bitte senden Sie genaue Summe, die auf dem Bildschirm erscheint. Sie können auch mithilfe des QR-Codes bezahlen. Nach der Zahlung müssen Sie noch ein paar Minuten abwarten. Warten Sie, bis die Zahlungsbestätigung kommt. Weiter sehen Sie auf der Seite den Aktivierungsschlüssel für Ihre Lizenz. Vergessen Sie nicht, den Schlüssel zu bestätigen. Das ist wichtig, denn der Maxload Ihrer Farm wird erst nach der Aktivierung steigen, sodass Sie alle Möglichkeiten dieses Produkts benutzen können. Wenn Sie die Seite bereits geschlossen haben oder Probleme mit dem Internet eingetreten sind, machen Sie sich keine Sorgen, denn die Bezahlung wird in Ihrem Dashboard im Abschnitt Lizenzschlüssel angezeigt. In diesem Abschnitt Lizenzschlüssel finden Sie die gesamte Historie Ihrer Einkäufe vor. Dort werden Sie übrigens auch Ihre vorher schon gekaufte Ultima Farming Lizenz aktivieren können, indem Sie auf den blauen Knopf Activate klicken. Glückwunsch! Sie haben die Lizenz zum Farming des Tokens Ultima erworben. Ihre Laufzeit beträgt ein Jahr. Der nächste Schritt ist die Bezahlung der Ultima Farming Units. Wir hoffen, dass Sie nach dieser Anleitung keine Fragen mehr zum Lizenzkauf haben. Sollte es trotzdem Fragen geben, können Sie sich immer an unseren Kundendienst wenden. support at ultimafarm.com Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Gewinne!